Hallo und willkommen bei Cactus Kompetenz. mein Name ist Christian Sachs und ich möchte dir gerne helfen, dass du in deinen Projekten deine Ziele auf eine möglichst einfache, effiziente Art erreichst und obendrein noch Spaß dabei hast. Du hast ein großes Ziel, dein Projekt hat begonnen, aber irgendwie kommt es ins Stocken oder du hast noch eben noch nicht angefangen und weißt aber nicht so richtig, wie sollst du loslegen, wie macht es am meisten Sinn. Ähm, und vor allem, wie mache ich dann weiter, damit das Projekt insgesamt eine runde Sache wird und ich meine Ziele erreiche? Wenn du also was Großes vorhast und motiviert bist, mit deinem Projekt richtig durchzustarten, dann sollten wir uns unterhalten. Wie läuft so ein Coaching jetzt eigentlich ab? Also der erste Schritt ist, dass wir uns zu einem 15-minütigen Kennenlerngespräch treffen. Und zwar auf Skype oder Google Hangouts. In diesem Gespräch kannst du mir schildern, was deine Wünsche und Bedürfnisse sind, kannst mir auch erzählen, worum es bei deinem Projekt geht, wie das genau aufgebaut ist und wie weit du bist. Ich von meiner Seite aus werde versuchen herauszufinden, ob wir zueinander passen und wie deine Kenntnisse im Projektmanagement sind. Außerdem ist mir natürlich wichtig, wirst du das Projekt selber leiten oder überträgst du diese Aufgabe zum Beispiel einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. In dem Fall sollte ich denjenigen oder diejenigen natürlich auch noch kennenlernen. Am Ende dieses 15-minütigen Gesprächs entscheiden wir dann gemeinsam, welches Paket für dich das Richtige ist und wie wir weitermachen. Im Coaching selbst, das ist ganz individuell, das heißt, es kommt total darauf an, wo du gerade im Projekt stehst und was deine Bedürfnisse in diesem Moment sind, also sprich, wo dich der Schuh drückt. Ist es der Aufbau eines Projektmanagementplans? Ist es das Stakeholder-Management, ähm, geht es vielleicht um Teammanagement, wo du merkst, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hast, oder gar um Tools und Techniken, also sprich, wie arbeite ich optimal im Projekt. All das können Themen sein von so einem Coaching-Call. Natürlich kannst du auch dein Team einladen, wenn es jetzt um ein Thema geht, wo das ganze Team betroffen ist. Du solltest aber daran denken, je mehr Leute an so einem Coaching-Termin teilnehmen, desto langsamer werden wir vorankommen, das heißt also zu zweit sind wir natürlich absolut am schnellsten. Die Termine finden übrigens ausschließlich via Skype oder Google Hangouts statt, beziehungsweise auch per Telefon, wenn du das möchtest. Der Hintergrund ist der, dass ich meinen Kunden, also dir, den größtmöglichen Wert und die größtmögliche Flexibilität bieten möchte. Wenn wir uns jetzt irgendwo face-to-face -face treffen müssten, dann wäre das mit der Flexibilität schon sehr eingeschränkt. Und obendrein wohnen wir ziemlich sicher nicht am selben Ort. Deshalb eben ausschließlich online. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick über mein Coaching-Konzept geben und würde mich freuen, wenn du Interesse hast. Falls ja, dann klick doch gleich hier unten unter dem Video auf den Button Kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren und dann können wir uns 15 Minuten austauschen, um zu sehen, was du wirklich brauchst und was für ein Paket für dich das Beste ist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß und sage bis bald. Tschüss!